In diesem Video zeige ich euch, wie man Dateien in MEBIS hochlädt. Zunächst müsst ihr euch in die Lernplattform einloggen. Dann zeige ich euch jetzt, wie das im Fach Mathematik funktioniert. Ich suche mir den Lernkurs bzw. die Aufgabe raus, bei der ich die Dateien hinzufügen möchte. In der 10. Klasse machen wir zum Beispiel aktuell Finanzmathematik. Und sind momentan im Bereich der Zinseszinsrechnung. Und da gibt es ganz unten zwei Aufgaben, bei denen man Dateien einreichen soll. Das sieht man hier an diesem Symbol. Und zum Beispiel bei der CND sollen gemischte Übungsaufgaben eingereicht werden. Hier oben sieht man die Angaben. Und ganz unten gibt es einen Button, der heißt Abgabe hinzufügen. Da klicke ich drauf muss ich wieder runter scrollen und hier ist die dateiabgabe ich wähle jetzt das symbol ganz links aus klicke auf datei auswählen und jetzt fragt mich mein smartphone oder mein tablet ob ich schon ein foto davon gemacht habe dann müsste ich auf dateien klicken oder ich kann auch jetzt das ganze erst abfotografieren also klicke ich auf kamera dann öffnet sich meine kamera ich mache ein Bild von der Lösung, schaut, dass das ordentlich drauf ist. So, dann muss ich runterscrollen, auf Datei hochladen klicken. Und jetzt sieht man, die Datei ist hier angehängt. Wenn ihr jetzt noch ein zweites Bild hochladen möchtet, klickt ihr eben nochmal auf dieses Dateisymbol ganz links und so weiter. Ich bin jetzt hier mit dieser einen Datei zufrieden, klicke auf Änderungen sichern und schon ist die Datei hochgeladen. Ich empfehle euch, das Ganze mit eurem Smartphone zu machen oder mit eurem Tablet. Am Computer geht es natürlich auch, dann müsst ihr aber erst die Bilddatei auf den Computer bringen. Viel Erfolg!